Migrants are much more in the news when something really bad happened. The journalism bildet the Gesellschaft ab, sollte er zumindest. That's important, that people understand that their way of seeing the world is not the only way of seeing it. I discovered I wanted to be a journalist um, probably early on, without really knowing. Weil ich CNN als Kind in Zambia gesehen Ich war in Zambia und and da gesehen habe. Und das war etwas, das faszinierend und interessant war. Und ich wollte immer schreiben, also wollte ich erzählen. Und Journalismus macht das viel. Also, Journalismus ist ähm, erstens ein einfach toller Beruf, weil man sich mit vielen Themen beschäftigen muss, mit Menschen reden soll. Man hat auch das Gefühl, dass man ähm, gesellschaftlich irgendwas dazu beiträgt, dass wir vorankommen. Ich wähle Journalismus, weil ich so viel passionate über information und giving Informationen zu informieren. Und ich bin eine sehr curious Person. Ich komme aus einem Land, wo es damals wirklich eine reale Diktatur war. Und women Frauen also sind auch nicht in Journalismus, weil sie thought it's es gefährlich for Und ich actually für Dinge, die Menschen nicht tun würden. Wir wissen ziemlich genau, dass in Deutschland 26 Prozent der Bevölkerung, also jede vierte Person, einen Migrationshintergrund hat und das ist natürlich so viel mehr als der Anteil im Journalismus. Etablierte Medien haben sich sehr lange überhaupt nicht geöffnet. Und die haben Business as Usual gemacht, also so weitergearbeitet wie immer. Also man, man kommt da eigentlich nicht rein, weil das ist so ein geschlossener Club. Und viele JournalistInnen, also Medienschaffende, die Entscheidungsmöglichkeiten hatten, Leute einzustellen, haben gedacht, ja, Migranten, die können alle nicht gut Deutsch. Die passen vielleicht nicht zu uns. Die sind vielleicht zu so befangen, wenn sie berichten sollen. Die haben nicht diesen objektiven Blick, den ich habe. At the beginning it was tough. At some point I thought it's not gonna happen um, because there there there, are, there were almost no opportunities. Apart from language barriers, there are other um, disadvantages um, that personally I, I encountered. Like one, because I'm a black person, and um, two, because I'm a Muslim that I, that has a veil increasing representation in media is extremely important because first of all it's really about the credibility of the medias you know the media and how they are perceived and if we want to keep the audience and make sure that people also see themselves in the stories we tell we need to be as multifaceted as we can be and have as many perspectives as we can without a diverse media there is not really a balanced media. If it's not diverse, it is not balanced because they would report it according to how they want it, how they want to sell their news, not on the experiences or perspectives of the, the affected person that they are reporting about. Certain people are always portrayed Stereotypically. Even when it's done with a good intention of trying to be as empathetic as possible, it's sort of like those people who need to be helped and they're helpless. And I think there's sort of nuance and complexity missing to the story and the way it's told. Also es gibt viele Studien, die zeigen, dass die Berichterstattung über Menschen mit Migrationshintergrund, über MuslimInnen, über... Ähm Geflüchtete und eben bestimmte Gruppen sehr Stereotyp sind. Die Bilder sind oft ähm, anonym, also man sieht Menschen von hinten, man sieht große Gruppen auf einem Boot mitten im Meer, aber man sieht wenig Gesichter, persönliche, also Menschen sozusagen, die man, ähm, mit denen man sich identifizieren kann. Medienberichterstattung hat einen sehr starken Einfluss darauf, wie Menschen ihre Umwelt wahrnehmen und auch was sie für Probleme wahrnehmen, was sie für Gutes, also was sie für gut halten und für schlecht. Und, ähm, entsprechend ist natürlich eine negative, stereotype, klischeebeladene Berichterstattung über MigrantInnen ähm, nicht folgenlos, will sagen, äh, hat negative Auswirkungen auf das Leben von vielen Menschen. Personally, it happens to me in the train, I met with someone and, and he just looked at me, are you a refugee? I said, no, I'm not. Because I was scared. I don't know what who he is, what he was trying to say. And he was like, I hate all refugees. There's a lot going on in the news. Um, why are they coming here? If I have the opportunity, I will just take the pistol and kill all of them. Most of these people do not even have contact with migrants. They've never been to their countries. They don't know how they live. They don't know how they think. The only information they, they have or they know about them is through media. Wir möchten, dass die Berichterstattung insgesamt ähm, einem Einwanderungsland angemessen ist, also sachlich, ähm, nicht klischeebeladen, bei allen Themen divers, nicht nur wenn es um Migration oder Integration geht, sondern eben auch wenn es um Rente geht oder um junge Menschen, um Bildung, bei jedem Thema müssten viele verschiedene Menschen zu sehen sein. Having more um, journalists with migration background written them, especially the editorials, I think this would help because then um, they could also somehow learn from, from, from the migrant perspective. So then it's more balanced. This is one thing. And secondly, um, I think um, there should be more training for, for, for German journalists themselves on migration issues, on migration reporting diversity if they want a black person or even an African and I happen to perhaps show that I am gay then at least I sort of move the needle of that conversation and it also shows that migrants can be gay and black and African which a lot of people and also a journalist which was also a lot of people don't always expect or suspect in a place like Germany because of course there is such sort of this image of what that means eigentlich sind alle menschen die einen migrationshintergrund haben plus menschen leute die, eine Sprache mehr können oder mehrere Sprachen mehr und Leute die verschiedene Geschichten mitbringen, ganz andere Geschichten als die anderen und ähm, Sichtweisen mitbringen. I think media houses need to create goals and set targets. They just need to make sure that they can reflect society as ist.